Herzlich Willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ich habe Elen Hübi hier und äh, sie wird uns von The Exploration Company erzählen. Und Elen, ähm, du warst in leitender Funktion bei Ariane Spass, bei Airbus und du hast jetzt ein eigenes ähm, Raumfahrtunternehmen, die Exploration Company gegründet. Ich freue mich wirklich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ich versuche viel auf meinem Kanal über New Space zu reden und der neue, der neue Aufbruchstimmung ähm, in der Raumfahrt und was alles Grandioses in der Zukunft passieren wird. Und ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut, als ich von deiner Firma oder von The Exploration Company zum ersten Mal erfahren habe und dann noch viel mehr, als du vor zwei Wochen bei der, ähm, beim Space Summit gesprochen hast, weil das ein sehr, sehr inspirierender kurzer, knackiger Vortrag war und das ist so ein bisschen, was ich mir für Europa wünsche, dass wir diesen Spirit ähm, wiedergewinnen und als Entdecker <lacht> gemeinsam mit unseren europäischen Werten ähm, in den Weltraum aufbrechen und das ist so ein bisschen, ähm, wir haben gerade ziemlich dunkle Zeiten, ähm, aber ich freue mich, dass wir dieses Interview trotzdem machen, weil ich glaube auch in den dunkelsten Zeiten braucht man inspirierende Sachen und es hilft ja nicht, dass wir irgendwie auf Twitter andauernd aktualisieren und uns angucken, was alles Schlechtes in der Welt passiert, sondern ab und zu ähm, sollte man auch daran denken, was vielleicht in Zukunft besser wird und äh, wo es hingeht und für mich ist die Raumfahrt ein, ein Thema, was uns Menschen zusammenbringt und was uns irgendwie in Zukunft, die unsere Zukunft auch besser macht und das hast du ja auch in dem Vortrag gesagt. Ähm, hervorgehoben, von wegen, dass wir das auch eigentlich für unsere Kinder auch machen mit der Raumfahrt. Also nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, nicht zu danken. Vielen Dank für die Einladung. Das ist großartig. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht zu eingangs. Mh, was hast du eigentlich als letztes bei Airbus gemacht? Also ich sage, meine Zuschauer, die wissen zum Beispiel, glaube ich, ziemlich gut, was das Artemis-Programm ist. <lacht> Ja, also ja, mein, mein letzter Job bei Airbus, ich war äh, Vizepräsidentin für die European äh, Service Module, also das heißt 50 Prozent von die orion vehicle Und Orion ist ein Teil der ganzen Artemis-Programm, äh, der äh, also Menschen zurück zum Mond bringt. Äh, und das war äh, also dieses European Service Module, das ist eine Vereinbarung zwischen NASA äh, auf der Vereinigten äh, Staaten Seite und äh, ISA auf die europäische Seite. Und Airbus ist der Prime-Kontraktor für dieses Programm. Und das ist in Europa super wichtig, weil das, das, das ist das erste Mal, dass wir wirklich Menschen fliegen werden. Wir bauen nicht die ganze Raumfahrzeug, nur eineinhalb, aber trotzdem, das ist das erste Mal und das ist das auch das erste Mal für Europa, dass wir, das, wir sind auf die, das heißt im Raumfahrt kritischen Weg, auf eine sehr, sehr große amerikanische Campaign kritischen Weg, das heißt, die Amerikaner können diese Artemis-Mission nicht ohne Europa machen. Und in der Geschichte, das, das hat nie, das, das, das war nie der Fall, so also das ist auch das erste Mal, so zweimal erste Mal und das war eine sehr große Ehre für mich, in diesem Programm teilzunehmen. Ich habe viel, viel, viel gelernt, auch verstanden, dass dieses Raumfahrt-Exploration ist wirklich etwas sehr wichtig. Das ist kein Science Fiction, das passiert jetzt. Uh, und ich wollte einfach, dass Europa auch sehr schnell in diesen Bereich geht. Und ja, deswegen habe ich die Expression Company gegründet. Super. Ich habe mal aus einem anderen Interview, glaube ich, gehört, dass du gar nicht eigentlich diesen, zu, diesen m, typischen Raumfahrtbegeisterungsweg hattest, dass du irgendwie als Kind für die Raumfahrt begeistert Du bist da, glaube ich, erst später zugekommen, oder? Äh, ja, äh. ja. <lacht> Ich bin bei Airbus, äh, ich war bei Airbus eingestellt, ich bin keine Raumfahrtingenieurin, also ich habe Mathematik und Ökonomik äh, studiert. Und äh, also als ich bei Airbus äh, eingestellt wurde, äh, ich hatte bevor also ein, ein paar Jahre im Bereich Startup und Investment äh, verbracht, aber ich kannte nichts über ähm, Raumfahrt, also fast nichts. Und dann habe ich einfach, ähm, ja, Raumfahrt verliebt also, und mich entdeckt, so auch viel, viel gelernt, äh, auch äh, also online Lectures äh, zum Beispiel bei MIT genommen und viel, viel Zeit mit den super Experten, die bei Airbus waren, weil es war für mich äh, immer sehr, sehr wichtig, wenn ich eine, ich eine Entscheide äh, treffe, also nehme, Entschuldigung für mein Deutsch, dass ich verstehe, was ich entscheide und das, das heißt, man muss nicht die komplette technische Background super in Details äh, äh, verstehen, aber man muss wirklich prinzipiell, was passiert in einem zum Beispiel Antriebssystem oder bei Avionics oder Software und so, sodass man wirklich die gute Frage stellen kann und mhm. das kommt mit Verstehen und das kommt auch mit Erfahrung zu. So. Mhm. Da muss man jetzt sagen mit Airbus und Iranes Bas Spass, ähm, du, du kennst also im Prinzip die, die europäische Raumfahrt, ähm, sehr, sehr gut. Also das, was im Prinzip der, der, äh, <lacht> der, die, der, ähm, die etablierte ähm, Raumfahrt ist, was, was äh, wir in Europa jetzt gemacht haben. Und jetzt gibt es ja diesen neuen Weg, ich sage dann immer New Space, das Schlagwort. Und äh, ähm, wenn man schon, ich sag mal, in Europa sehr vorne mit dabei ist, wie kommt man dann dazu zu sagen, wir machen jetzt eine eigene Firma auf oder zu sagen, ja, wir machen jetzt die Exploration Company. Ja, ähm, ich glaube, wir sind in ähm, wir sind eine Zeit, wo ähm, wir werden in Europa so beide beide dynamisches haben. Also auf einer auf einer Seite also die Corporations, äh, die Incumbents, also Airbus, OHB, Thales äh, und auf anderer Seite die Startup. Ähm, für mich, was wichtig war, war wirklich die Geschwindigkeit und auch die Freiheit äh, und die Ambition für die Technologie. Äh, und äh, wenn, wenn man wirklich super schnell äh, gehen will und auch sehr ambitioniert mit Technologie ist, ist der Startup, äh, glaube ich, ein bessere, bessere Setup weil man kann mehr Risiko nehmen, auch mit privatem Geld. Man kann also viel schneller gehen, weil man hat die Wir können unsere Lieferanten wählen, zum Beispiel, und es ist nicht möglich mit zum Beispiel ESA-Funding, der mit Geo-Return organisiert ist. Also es gibt Vorteile und Nachteile, aber für dieses Projekt, der sehr ambitioniert, sehr innovativ, ich habe viel gedacht und entschlossen, dass die Startup-Setup war der beste für dieses Projekt. Hm. Und jetzt, ich muss auch gestehen, so richtig wissen, oder dass ich mir gedacht habe, ich weiß, was die Exploration Company eigentlich macht, ja. ist erst seit ein paar Wochen, dass ich sage, okay, ähm, ihr habt äh, äh, äh, immer mehr Informationen rausgegeben und dann deinen dein Vortrag bei dem Space Summit. Aber magst du vielleicht unseren Zuschauern vielleicht sagen, ja, was ihr vorhabt mit der Exploration Company? So, wir, wir entwickeln und äh, bauen und dann werden operieren äh, Raumfahrzeug. Also keine Rakete, nur Raumfahrzeug. Und was, was speziell ist mit so Raumfahrzeugen, also in zehn Jahren von, von, von ungefähr so 2030, wir glauben, dass die, die Standard für, für, im für im Raumfahrt zu reisen, dass die besten Raumfahrzeuge werden reusable, dass man kann auch dieses Raumfahrzeug äh, refuelen, also und dass dieses Refueling wird mit äh, Propellern, die mit Space Resources äh, gemacht wird. Yeah. So das okay. ist sozusagen unser strategisches Verständnis. Äh, auch sehr wichtig, sehr wichtig ist, ist dass diese Raumfahrzeug, das ist nur, nicht nur für Cargo, aber das ist für Menschen. Yeah. Äh, deswegen haben wir gesagt, okay, das ist unser End Endziel. Also ein Raumfahrzeug zu bauen, der kann zum Moon gehen, auch zum Gateway, also der Raumfahrtstation rund um den Mond oder auch zu ähm, Space Station. Es in den kommenden äh, Jahren vielleicht vier oder vielleicht sieben äh, Raumfahrtstationen äh, äh, rund um der Erde. Also Multi-Destination, oh. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, äh, Reusable, Punkt Nummer drei, <lacht> refuelable und dann refuelable mit Space Resources okay. und dann fünf, Mensch, also das kann Mensch äh, tragen. Okay. Und es ist sozusagen das Endgoal. Weil wir glauben, das wird einfach Standard, wie zum Beispiel heutzutage, äh, es ist Standard geworden, dass die Launcher reusable äh, sein muss. Wir sind noch nicht da in Europa, aber das ist schon der Standard. Ähm, und ich glaube, in den kommenden Jahren, das ist, was, was ich schon einfach gesagt habe, das wird der Standard. So, dann kommt die Frage, wie können wir in diese Richtung gehen? und es ist ganz klar, dass wir können nicht eine Technologie am selben Zeit äh, entwickeln. So wir haben gesagt, okay, wir ähm, entwickeln äh, am Ersten die Technologie, die äh, nicht so kompliziert sind und auch äh, Business öffnen, weil wenn wir kein Business und kein Revenue haben, können wir auch keinen Privatinvestoren haben. Das ist ganz klar. So erste Technologie ist die Reentry. Das machen wir Schritt für Schritt. Schon dieses Jahr haben wir ein Demo-Mission mit RNCs geplant, also wir sind super, super ja, stolz, dass wir ausgewählt waren, weil wir sind sehr jung. Und dann 24 haben wir eine andere, andere Demo-Mission geplant, also viel größer. Und dann 26 haben wir unser erstes Raumfahrzeug, denn wie eine kleine Space Station ist, das, das bleibt sechs Monate rund der Erde, dann kommt zurück und dann ein Teil, also der Capsule, kann reused sein. So das ist der erste Schritt. Und dann in Parallel, wir entwickeln unser Antriebssystem äh, mit äh, LOX Methane. Und wenn das äh, fertig ist, dann können wir zum Mond fliegen. Und dann Schritt Nummer drei ist dieses Refueling äh, zu, zu mastern. Und dann Schritt Nummer vier ist es, äh, Mensch Menschen zu, äh, zu, äh, zu tragen. Das können wir vielleicht schneller machen, wenn wir äh, zusätzliche Geld bekommen, zum Beispiel von European Space Agency oder. Ähm, aber das ist sozusagen der Roadmap. Und äh, alles, was wir am Moment jetzt schon äh, entwickeln und der Design ist schon für dieses Endgoal, sozusagen, ähm, gedacht. Aber auch wenn wir alle in, in der ersten Jahre entwickeln wollen, das ist einfach zu viel Geld. Und deswegen machen wir das Schritt für Schritt. Hm. Also ich freue mich riesig, auch dass, dass dieses ambitionierte... Endziel, dass es das gibt und dass sie sagt, ihr habt ja eine Roadmap mit kleinen Steps und äh, ich glaube, Ariane 6 ist, äh, das ist im Prinzip eine kleine Nutzlast von ein paar Kilo äh, wahrscheinlich. Ja, ja, ja, das wird ungefähr äh, ja, ungefähr 30 äh, vielleicht, ein, das ist ungefähr 30 Kilogramm. Genau. So sehr rein. Sehr klein. Sehr rein. Während bei einem, ähm, einem Kapseldesign mit äh, Zusätzlichen Systemen reden wir von mehreren Tonnen wahrscheinlich dann. Ja, ähm. unsere, also in 24, unsere Subscale-Demonstrator, das wäre ungefähr 1,6 Tonnen, das ist ungefähr 1,6 Tonnen Ton. und der, der Größe ist ungefähr 2,5 Meter Diameter. Und dann die Nix-Earth, also unser Raumfahrzeug für Earth-Orbit, das ist ungefähr 7 Tonnen und der Diameter ist 4 Meter. Uh, weil Crew Dragon ist auch 4 Meter Diameter. Also wie ich gesagt habe, wollen wir schon für Menschen, uh, also jetzt uh, die Design machen. Aber wir fliegen noch nicht Menschen. Wir werden mit, uh, mit uh, lebendigen Dingen, mit Pflanzen mit, mit oder äh, Mausen. das können wir fliegen. Das können wir auch dabei lernen. Auch ein Teil von dem Team kommt von dieses Open Service Modul-Programm. So ein Teil von dem Team schon hat Erfahrung. Also Raumfahrzeug für Menschen zu entwickeln, aber wir wissen auch, dass sie super, super kompliziert man braucht Zeit, so deswegen mhm. Schritt für Schritt. Es gibt im deutschen Startup-Szene immer so einen Comic, oder ich glaube internationales Comic, also wo man im Prinzip, wenn man ein, ein Auto bauen möchte, dann soll man nicht mit dem Auto anfangen, sondern man fängt mit dem, mit dem Roller oder dem Fahrrad an und macht, äh, macht dann Schritt für Schritt und ähm, kann dadurch äh, ja, das Team aufbauen, kann aus Fehlern besser lernen und ist auch nicht deprimiert, wenn man auf dem Weg vielleicht dann einen, einen äh, Stein in den Weg hat, weswegen man nicht weiterkommt. Also, ähm, ja, ja. Und auf der anderen Seite, ich sag mal, meine, ähm, meine Zuschauer sind, glaube ich, ähm, nicht unbedingt aus der Raumfahrtindustrie, sondern sind fasziniert davon und für sie sind diese großen Ziele halt total wichtig, weil man ein bisschen in Europa den, das Gefühl hatte, wir verlieren den Anschluss und dass alle nur noch auf SpaceX gucken und so weiter und ähm, da finde ich das unglaublich wichtig, dass man sagt, man, man hat diese großen Ziele. Und man ist nicht von, jo, wir machen Raumfahrt zum Selbstzweck und ja, wir brauchen unseren eigenen unabhängigen Zugang und so, aber irgendwie eigentlich will keiner drüber sprechen. Raumfahrt ist so ein, ein ähm, Begeisterungsthema, ähm, da finde ich das sehr schade, wenn man irgendwie so, so niedrig zielt, sage ich jetzt mal so. Und deshalb äh, freut mich das sehr, dass ihr auch diese großen Ziele direkt ähm, mitteilt, weil es ist ja auch ein, ein Risiko. Also ich sag mal... Es gibt ja immer die, die Meckerer, die dann sagen, ja, ja, das habt ihr nicht hingekriegt oder was auch immer. Und ihr sagt, wir sind jetzt noch kein Jahr alt und wir haben aber diese großen Ziele und äh, wir versuchen das und äh, wir machen das Schritt für Schritt. Und ja, finde ich, find ich großartig. <lacht> ja, also ich, äh, ich glaube, äh, erst wir haben super Kompetenz äh, in Europa und ich äh, habe auch gesehen, also viele Leute, die ein bisschen frustriert sind, weil äh, sie können ihre Kompetenz nicht komplett äh, geben und auch entwickeln.